Und damit herzlich Willkommen zurück hier bei Lego Indiana Jones Ja, lange ist es her, könnte man sagen Oder zumindest lange ist es her, dass ich es zuletzt aufgenommen habe Aber jetzt geht das Spiel definitiv wieder weiter So, wir haben das letzte Level nicht 100% geschafft mit wahren Abenteuer Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo da Geld gefehlt hat wir werden das nachholen, aber wie ich ja schon in Part 1 sagte, wenn ich was nicht 100% sofort schaffe, dann machen wir das irgendwann anders nochmal nach. Und holen wir das nochmal nach, genau. So, ich schätze mal, ich muss das hier irgendwie aufheben oder so. Oder was soll das hier mir sagen? Warum ist hier ein Pfeil? Muss ich hier irgendwas machen? wirkt nicht so, also ich kann zumindest mit nichts interagieren. Ich weiß auch allgemein gerade nicht, wo es weitergeht. Ich habe hier die Brücke letzte Folge erstellt, genau. Was gibt's denn hier? Ah, eine Schaufel. Das macht natürlich jetzt mehr Sinn. Ich noch kurz hier um. Siehste? Da war nämlich noch was ganz Wichtiges. Ich noch was? Nein, das werde ich nicht. Aber Geld kann man auch immer gebrauchen, denn wir wollen ja auch am Ende des Spiels alles gekauft haben. Jeden einzelnen Charakter, jeden einzelnen Fahrzeug, was auch immer. Deshalb ist das Geld sehr wichtig. Ich guck noch mal kurz, gibt es hier irgendwas. Oh, ich sollte vielleicht noch gar nicht hin, oder? Äh, ja, okay, nee. hier sollen wir anscheinend noch nicht hin. Dann rennen wir erstmal wieder zurück. Aber ich finde die Map, zumindest hier die zweite, die zweite finde ich irgendwie sehr interessant finde die sehr interessant aufgebaut die erste war ganz okay oh, die die ist interessant so, okay wie mache ich das ich soll ja graben oder nicht soll ich hier nicht graben ich habe doch extra eine Schaufel vielleicht soll er hier graben aber ja, jetzt hat aber Indie doch die Schaufel da macht ja kein Gin hm. Vielleicht soll ich hier doch nicht graben, sondern mit der Schaufel was anderes machen. Oh, da war ja so ein Skelett drin. Kann ich hier vielleicht um was mitmachen? Nein, ich glaube, das ist erst für später. Okay, gehen wir doch mal hier lang. Weil ich jetzt doch nicht weiß, was ich mit der Schaufel machen soll. In die Kämpfen kann ich ja nicht. Hier komme ich ja auch noch nicht durch. Drüber springen. Geht nicht, weil da ist eine unsichtbare Wand, obwohl doch. Nein, doch nicht, nee. Oh, nee, geht nicht. Ähm. Okay. Hier könnten wir runter. Bevor wir das machen, ist hier noch ein wenig was. Oh Gott, hier geht es ja voll viel weiter. Guckt euch an, wie groß das ist. Das Areal. Damn. Oh lol, das, ich wollte gerade fragen, was ist denn das Weiße da? Aber das ist so ein riesengroßer Lego-Typ. <lacht> okay, ja, dann gucken wir uns erstmal um. Ich dachte, wir fangen sofort an mit einem Level. Aber anscheinend geht es heute wieder darum, äh, etwas, etwas die Overworld zu erkunden. Habe ich auch nichts gegen, habe ich auch nichts gegen, oh, Alles cool. Okay, hier sollen wir anscheinend noch nicht durch. Aber wofür habe ich denn jetzt die Schaufel? Ich dachte, die könnte ich da hinten gebrauchen, weil da war ja auch dieses, dieser, dieser grüne Pfeil. Aber anscheinend, anscheinend... heißt das halt nichts. ja nichts. hier ist noch ein... Nein, hier ist kein Edelstein. Ah, hier ist einer. So ein normaler... Brick. Ein normaler Lego-Brick. Wie auch immer die jetzt hier heißen. Erinnern ja die Namen ständig. Von Lego-Spiel zu Lego-Spiel. Manchmal heißen sich satz manchmal Credits, manchmal was auch immer. Also zumindest die kleinen Dinger. Für den großen bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. So. Müssen wir vielleicht irgendwas mit diesem großen Lego-Typen machen? Sieht So aus, als wäre der hier aufgezeichnet worden, weil der irgendwie äh, gestorben ist und hier halt tot hinterlassen wurde. Keine Ahnung. Was ist denn das hier? Was geht hier ab in diesem Spiel? Ich check gar nichts. Weil da kann ich hier lang? Also wir können auf jeden Fall schwimmen. Das ist doch schon mal was aber hier werden wir dann gestoppt glaube ich Oder? ja hier werden wir dann gestoppt okay hier können wir dann noch nichts machen vielleicht können wir später dann diese großen äh, steine kaputt machen vielleicht vielleicht das ist ein froschi hallo frosch okay, nee, ich weiß echt nicht was jetzt von uns zu mir jetzt sagen will ich kann man die schaufel rausholen aber ich kann mit der nichts machen ich kann mit der nicht interagieren, ich kann irgendwie nichts machen damit, ja? Rein gar nichts. Was ist das hier eigentlich? Ja, okay, das haben wir noch nicht. Das können wir eigentlich sofort vergessen. <lacht> ja, ähm, was, was will das Spiel von mir? Durch können wir hier nicht. Und ich komme der Sommer noch gar nicht durch. Dass man aber auch noch nicht rennen kann Oder irgendwas Man muss so lange latschen Es dauert einfach so lange von A nach B zu kommen Das ist etwas nervig Aber was ist denn jetzt gewollt Da ist ja so ein grüner Pfeil Also ich gehe mal davon aus Der grüne Pfeil bedeutet Du sollst hier jetzt graben Los ja. Oder hier vielleicht graben aber wie grab ich denn? Muss ich irgendwas gedrückt halten? Ach, ich muss. Oh, ich muss eh gedrückt halten. Ich weiß nicht, bei mir ist das eh. Ich muss einfach. Die, hier. Die Taste, mit der ich meine Waffen wechsle. Die muss ich gedrückt halten. Nicht die Angriffstaste oder so. Nein. Die Taste, wo man die Waffen wieder wechselt. Macht Sinn, ne? Naja, egal. Ja, aber zumindest etwas erkundigen können. Ich nur, nur da, wo es leuchtet. Da. Warum auch immer ich für das von hier aus machen kann. Äh, hier zack, zack, zack. und da haben wir auch schon das nächste level freigeschaltet kennt ihr das auch wenn ihr euch kämmen wollt auf einmal verwandelt sich euer Kampf zu eine fledermaus wenn das passiert <lacht> okay bam, bam. scheint auch nicht so schwer zu sein an das geld zu kommen zumindest haben wir jetzt schon fast den ersten was aber dann auch wieder bedeutet dass das level nicht so lange ist aber das sind ja allgemein nicht so lange die level in diesem spiel was ich nicht schlecht finde tatsächlich okay, wir können auf der leiter stehen als gut zu wissen Okay, da spuckt uns immer wieder geld aus wenn das die ganze zeit weiter macht dann wäre das ja perfekt aber nein wir haben ihn leider kaputt gemacht natürlich schade <lacht> bam, bam. also wenn es möglich ist dann will ich natürlich auch im first Try schaffen äh, das ganze den, den wahren abenteuer zu erreichen wenn ich es nicht schaffe dann mache ich es halt man anders aber wenn ich die möglichkeit dazu habe dann will ich es auch zumindest mal probieren so. oh, oh. Wir haben Besucher und die schießen uns ab. Ist dann so in Ruhe, ey. Arm. Um. Ich ihn an. Ja, nice. Kriegst ihn? Ist in der Wand. Warum ist er ja. in der Wand? Na ja, egal. Warte, was? Warte, was? Man kann hier in die Wand rein? Äh. Good game. 10 out of 10. Okay, ziehen wir uns das hier mal zu uns als Plattform, damit wir hoch können. Ah, ist los fürs Geld. Aber Geld ist natürlich immer wichtig, Kids. So, ich denke mal, es geht jetzt hier weiter. Ja. Äh, guten Tag, so. Oh, eine Schaufel kriegen wir hier wieder. Okay. Okay, so gehen wir mal hier runter äh, kann ich mich nicht drehen nee, kann ich nicht okay wow Die kann ich nicht graben was ist denn das? das ist doch was oder nicht aber nee ist nichts hm. okay muss ich nicht verstehen glaube ich was haben wir denn hier Oh, guten Tag. <lacht> oh, noch mehr Besucher. Komm mal her. Das ist schon leider schon etwas her, dass ich den Film geguckt habe. Und äh, ich versuche mich immer an die Zähne zurückzuerinnern. Allerdings fällt mir das leider zumindest momentan etwas schwer. Deshalb sorry, falls ich gerade nicht weiß, wer die sind. Aber ihr in den Kommentaren wollt mir doch bestimmt äh, sicherlich aushelfen. Ne? <lacht> machen wir hier. Ah, hier, reparieren wir mit der Schaufel, nee, natürlich mit dem Matt. Boom, boom. Boah, so, repariert und da geht der Stein weg. Der große Felsen mache ich natürlich. Kommt mit das Geld, das Geld ist sehr, sehr wichtig. Ah, hier können wir graben. Dann Graben wir das mal aus hier, dann kriegen wir hier etwas Geld. Oh, äh Dachte ich zumindest Jetzt ist das aber so ein Gegenstand, den ich nicht Ah, den muss ich tragen äh, pff, Okay, nehmen ihn mal mit Oh Hier brauchen wir Ah, oh Oh, ich Glaube ich kenne sogar jetzt die Zähne Aber ganz sicher bin ich mir nicht Aber ich mag mich da an sowas ähnliches erinnern in den Film. So, die Hälfte des Mannies haben wir auch schon mal. Oh, mussten wir sogar machen, sonst kommen wir nicht weiter. Okay. Oh, habe viel Geld einfach war. Damn, that's a lot of money, that's a lot of cash. Ich so, Geld. Oh, Skorpion, gilt es. Okay. Äh, mit Ich versuche erstmal mit allem zu interagieren. Wow, der lebt ja noch. Danke für deinen Speer, du. Nimm gerne an. Guck ich's an. Schaufel und Speer. Krass. Schöne Atmosphäre. Und ich mag dir auch die Musik, die ist auch nice eigentlich ja, die musik allgemein so würde wir ja gerne mal sagen Okay, mein speer ist jetzt auch immer weg warum auch immer legen mal das hier da drauf das ist zum bauen gleich okay das war kaputt ach warte jetzt weiß ich wofür ich ein speer brauche weiß, weiß auch nicht warum der auf einmal verschwunden war aber hier der perfekte wurf Zack gebt mir euer geld i need your money oh da komm ich nicht ran schade lol das wollte ich eigentlich nicht find's ja geil wie ich ihn nicht mal halte <lacht> aber gut alte spiele halten ne? hab schon ganz vergessen wann das spiel rauskam Das weiß auf jeden fall das kam auf dem raus, aber ich weiß nicht mehr in welchem Jahr. Ich, ganz vergessen. ich kann sein dass es in Folge 1 erwähnt habe, wann das rausgekommen ist, in welchem Jahr, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe es vergessen. Aber ja, Alter. Wie wir alle wissen, ein altes Spiel. Hupp. Aber alte Spiele heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. So, wir haben jetzt fast das ganze Geld. Ich hoffe, wir kriegen es noch, weil ich glaube, hier ist das schon das Ende dann. Oh oh. Wenn ich es jetzt nicht mehr bekomme, dann, dann ist Kacke. Weil man sieht, ich habe fast alles. Ich hoffe, ich kriege jetzt noch Geld, wenn ich das zusammensetze. Geld Geld Geld Geld. Hm, Geld, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. komm, ich hab's doch jetzt. Nein, warum sehe das nicht? Einen Moment. Ganz am Anfang des Levels, da war doch noch was. Wisst ihr noch was? Da war ja noch diese eine... Diese Ach, ich zeige euch einfach mal. Ich werde mal ganz kurz Largen. Äh, was sind das hier überhaupt in der Ecke da? Na egal. Also, was ich auf jeden Fall meine. Kannst du dich nicht dran festhalten, danke. Ganz am Anfang, wenn wir nach links gegangen sind, da war noch was. Außerdem ist hier noch was zum Zertrümmern. Oh, nicht ganz. Warum reicht das nicht? What? Hier konnte man lang. Hier war irgendwas. Oh nein. Okay, doch nicht. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch was. Nein, hier ist nichts. Aber warte, können wir die Dinger noch kaputt machen? Die können wir noch kaputt machen. Na komm, na komm, na komm. Reicht das Geld noch? Reicht das Geld noch? Alter, es sind doch alle am Leuchten. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Uff. Ah, warte mal. Hier ist noch was. Na komm, das muss doch jetzt mal reichen. Oh, die wollen wahrscheinlich, 60.000 habe, oder? Okay, ich hoffe mal drauf, dass das alles passt und ich jetzt nicht irgendwie das Level beende, soweit ich jetzt hier irgendwas mache. Oh doch. Verdammt. Da hatten wir den Kristallschädel, doch nun ist er weg. Hinter ihm her. Er darf den Kristallschädel nicht behalten selber ist doch noch nichts zu Ende, zum Glück. Warte, wo ist denn jetzt hin? Warum ist man gestorben? Was passiert hier? Vielleicht wenn ich Glück habe, finde ich jetzt auch noch mal was Geld. Na komm her! Du kannst du nicht fliehen. Ach, verdammt. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Oder? Nein, verdammt. Ah, jetzt können wir hier lang? Aua. Doch, jetzt können wir hier lang. Und? Wahre Abenteuer! was passiert hier ich bin direkt hinter ihm kann doch nicht sein dass ich nicht gerade kann aber sind wir sind wieder hier ach so jetzt sind wir hier ich habe mich schon gewundert ich habe da doch um was gesehen oh mein gott wie viele skorpione und oh nein ich habe angst hilfe natürlich Bam. Oh, er ist untergefallen ich kann aber nicht angreifen noch grund und ich kann auch nicht klettern wenn er da ist ja da ja, komm, er ist fast tot! Was macht er? Warum kann ich ihn hier unten nicht angreifen? Meist, richtig? Oder bin ich gerade viel zu vorreilig und ich kill ihn einfach schon, wo ich noch gar nicht kühlen sollte? <lacht> ja. Bam! Bam! Stirb! Oh nein, nein, die Skorpione. Nein, nein, nein, Aua. Stirb! Komm mal halt ein Leben! Und der Kampf ist auch sehr lame. Der war so cool aufgebaut, aber der kommt selbst ist echt, echt lame. Er rechnet nur irgendwas rum hin und her und dann passt. Wow. Hermin! Ja, Gib mir den Schädel. Ich muss schnell raus hier, bevor die Skorpion mich noch beißen. Oder kneifen, Hilfe. Okay, wir haben ihn. Oh, wie viel Geld. Können wir jetzt eigentlich den hier wie? Ah, ich kann ihn wegstecken, okay. Und wir werden sogar angegriffen von Leuten, die ihn auch haben wollen. Aber ihr habt keine Chance. Ihr werdet die Kristallschädel nicht bekommen. So, mal, treffen wir mal auch mal an. Das wollte ich gar nicht, gar nicht ey, hier mitnehmen. Was ist denn das hier? Oh, ein Speer. Krass. Ah, wir können sogar freischalten. Und zwar ist das ein Friedhofkrieger. da mal. Wir kommen uns mal mit. daher So, und wir haben unsere Angst vor Skorpion überwunden und können jetzt hoffentlich hier durch. Yes. Und vor Spinnen anscheinend auch. Das ist doch echt nice. So, das Ding können wir jetzt nehmen, denke ich mal. Ah, oh, okay, ich verstehe. Jetzt können wir dran drehen, glaube ich. <lacht> oder einfach drauf drücken und dann Dynamit-Boom. Nice, nice. Okay, Mats verfolgt uns immer noch. Immerhin. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Ich stelle noch mal nochmal ein paar Sachen. Äh, was? Was? Warum bin ich jetzt gestorben? Hm? Wo, wo bin ich vor allem gestorben? Ach, beim Lagerfeuer. Ach, ich darf da keinen Millimeter drauf. Okay, sorry. Loll. Gut, Leute, ich aber damit sagen, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich darauf, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Äh, falls es nicht wüsste, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Und falls ihr neu seid, könnt auch gerne mal ein Abo da lassen. Das würde mich äh, natürlich sehr freuen. Und Likes würden mir auch sehr helfen. Also, Teilt das Video, seid Spaß, äh, ja, keine Ahnung, äh, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!